Hat schon mal jemand zu Ihnen gesagt, der Klügere gibt nach. Ist Ihnen das vorgeschlagen worden, während Sie sich gerade zutiefst verletzt gefühlt haben? Ja. Während Sie eine Stinkwut hatten, weil Sie immer mehr merken, wie unfair Ihr Partner sich verhält? Oder in dem Moment, als Ihnen gerade das unschlagbare Argument eingefallen ist? Fanden Sie den von jemandem unbeteiligten Dritten freundlich vorgetragenen Vorschlag hilfreich? Äh, wahrscheinlich nicht. Nach dieser Frage wird die nächste schwierig. Versuchen Sie sich deshalb von der gerade hervorgeholten Erinnerung zu befreien und lassen Sie mich etwas ganz anderes fragen. Haben Sie schon mal mit der besten Absicht zu jemandem gesagt, der Klügere gibt nach. Vielleicht glaubten sie sich in diesem Moment als Retter einer sich ausufernden Situation, weil sie vielleicht dachten, die beiden Streithähne werden morgen bereuen, was sie als nächstes sich gegenseitig an den Kopf werfen werden. Sie wollten nur helfen und waren enttäuscht, dass keiner der beiden auf sie hörte. Nein, ich glaube offensichtlich nicht dass der Klügere gibt nach, ein hilfreicher Rat ist. Aber wer soll dann nachgeben? da nachgeben? Darüberhaupt überhaupt jemand nachgeben? Meine Antwort auf die letzte Frage ist ein klares NEIN. Also will ich damit sagen, man soll auch jeden Pipifax bis zum bitteren Ende durchstreiten? Nein, das finde ich auch keine gute Idee. Also was ist dann meine Idee? Dass beide nichts lieber wollen, als nachgeben. Ja, ich könnte auch sagen, dass es für beide das Klügste ist, nachzugeben. Na, ja, jetzt Klartext. Die Themen, bei denen ein Dritter schnell auf die Idee kommt, vorzuschlagen, der Klügere gibt nach, sind Themen, bei denen es um Kleinigkeiten geht. Es sind keine Themen mit existenzieller Bedeutung. Keiner käme auf die Idee zu sagen, der Klügere gibt nach, wenn er einen Streit beobachten würde um den Konflikt, ähm, ob man aufs Land oder in die Stadt ziehen soll. Nein, es sind in der Regel Streitereien, deren Resultat in der einen oder anderen Richtung für die Betroffenen höchstens von kurzfristiger, wenn überhaupt, Konsequenz wäre. Soweit zum Inhalt der Auseinandersetzung. Ah, besonders in Partnerbeziehungen gibt es neben dem Inhalt auch noch eine andere Ebene. Wie sehr respektierst du mich? Wie sehr ist dir mein Wohl wichtig? Na schließlich liebst du mich noch? Wenn ein Paar streitet, wie die Geschirrspülmaschine eingeräumt werden soll, geht es nie um den Inhalt. Lassen Sie nicht durch die vorgebrachten wissenschaftlichen... Argumente täuschen. Es geht tatsächlich um die Beziehungsebene, also wie stehst du zu mir. Wenn zwei sich wechselseitig des Wohlwollens des Anderen sicher sind, ähm, man nennt das üblicherweise verliebt, dann kommt sich keiner klüger vor, wenn er zusagt zum Lieblingsrestaurant des Anderen zu gehen, obwohl er eigentlich zu seinem Lieblingslokal wollte. Ja, Er lebt es nicht einmal als ein Nachgeben. Warum? Weil er weiß, oder wahrscheinlich einfach spürt, dass am klügsten sind wir beide, wenn wir gar nicht über solche Themen streiten. Also müsste man einem Paar statt vorzuschlagen der Klügere gibt nach dazu raten, die Klügsten streiten gar nicht erst über solche Themen. Aber ich befürchte auch das käme nicht gut an, wenn die beiden sich schon länger in einem Wortgefecht über eine Banalität befinden. Deshalb ist es am besten, wenn ein Paar sich bereits im Vorfeld, also bevor man sich ineinander verhakt, sich gegenseitig folgendes zusichert. Du bist mir wichtig und ich will, dass es dir gut geht. Und wir wissen voneinander, dass wir das beide wollen. Die beste Lösung für Konflikte ist deshalb im Vorfeld zu erreichen, dass keiner der Klügere sein braucht. Deshalb halte ich diesen Rat am besten. Egal, wie ihr euren heutigen Streit löst, kümmert euch morgen darum, wieder die positive Seite eurer Beziehung zu stärken. Dann stellt sich übermorgen nicht die Frage, wer klug genug ist nachzugeben, weil keiner es muss oder beides automatisch tun. Okay, dass es einfach keine Frage ist. Und wie stärkt man diese positive Seite der Beziehung? Gerne erkläre ich es Ihnen auf couplecoaching.de.